Erleben Sie eine neue Ausgabe der Expo Rodeo Neuland. Vom 25. bis zum 31. Mai erwarten Sie Pferdesport, Ausstellungen im Industrie- und Handelssektor, sowie auch Rassen- und Kleintierausstellungen und verschiedene Shows. Expo Rodeo Neuland 2015